Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Süßspeisen des 19. Jahrhunderts. Wir machen Kaiserschwan heute. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie ich es sich erstmal vielleicht anhört. Eigentlich ist es überhaupt nicht schwer. Entstanden durch einen Unfall aus der Palazin teig Da werde ich euch gleich mal was zu erzählen. Warum? Ja. Was wir brauchen ist folgendes. Wir brauchen drei gehäufte Esslöffel Mehl. Drei Häufchen Mehl, dann zwei Esslöffel Zucker. Ich nehme mal hier auf den Steuer, das passt. Ein Päckchen mit Marino Zucker. Und einen Teelöffel Backpulver. So, als nächstes eine Prise Salz. Dann vier Eier, die haben jetzt schon mal auf. Am thermomix müssen und 200 Gramm Schmand. Also ein Becher sozusagen. Das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischt. und los geht's. Den Teig in die Pfanne und stoppen lassen. Viele Gerüchte ranken sich um äh, die Entstehung des Kaiserschwans. Ich habe da mal im Internet geschaut, da gibt es äh, unendlich viele Geschichten, genauso wie es auch unendlich viele Rezepte gibt. Ähm, eine Geschichte besagt, dass es wirklich ein Unfall war, dass der äh, quasi auch machen wollte oder Halschinken und der ist ihm und dann hat er eben das quasi zerbröselt und zerfetzt und hat das so serviert, als müsste das so sein und hat dann halt eben Kaisersparen genannt, um sich quasi da auszureden. Wie auch immer es entstanden ist, es schmeckt sehr, sehr gut und ich fange jetzt mal gleich an zu zerreißen. So, ich habe jetzt den ganzen Teig hier reingemacht, das heißt, ihr müsst da ein bisschen schneller quasi reißen und rühren, aber das ist egal, weil das ist ja eh jetzt ja Fetzt wird alles eh alles kleine Stückchen, die Temperatur habe ich auch noch ein bisschen gesenkt. Ganz toll dazu sind natürlich Rosinen nachher oben um drauf, man kann die übrigens auch schon vorher in den Teig machen. Ich streue die nachher oben um drauf, ein bisschen Puderzucker da vielleicht frische Sachen, Schlafsachen. Sieht aus als wäre es fertig. Nein, es ist fertig. Ähm, wie gesagt, ihr könnt natürlich in diesen Teig auch äh, Apfelstückchen und Rosinen direkt reinmachen kann auch ein bisschen Ahrensibup nachher noch drüber gießen, um das Ganze ein bisschen Ich mag aber so die klassische Garnitur, ähm, einfach ein bisschen Puderzucker drauf, ein paar Rosinen dazu und dann reicht mir das eigentlich. Das ist so eine ordentliche Portion, denn es ist auch ein Eelspeis, da wird man sehr satt von. Ein klein bisschen Rosinen und hier aus der patentierten Puderzuckermühle ein klein wenig Puderzucker drauf. Und fertig ist der Kaiserschmarrn. Ja, drei bis 4 Portionen kriegt man da auf jeden Fall raus als Dessert. Ich mag das sehr gerne. Ich kenne übrigens auch Leute, das sollten ihr vielleicht mal probieren. Ich habe es noch nicht probiert, aber irgendwann werde ich das mal tun. die essen das mit Reiselbeerkompott. Ja, muss angeblich sehr, sehr gut schmecken. Probiert das gerne mal aus. Vielleicht habt ihr auch eigene Rezepte. Ideen, wie man eine Mehlspeise wie diese hier vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Das hier ist halt eben das klassische Rezept. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ist eure Meinung dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich hier unseren Kanal vom Wunderkessel, denn wir haben jede Menge tolle Rezepte, Tipps und Tricks rund um den Thermomix. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bevor ich jetzt äh, mich verabschiede, muss ich mal probieren. Denn